Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und willkommen beim Alpha-Test von Nostos. Und schaut mal an, wie genial das hier aussieht. Die Musik ist total stimmig dazu. Ja, hier haben wir ein paar Eichhörnchen. <lacht> ja, Nostos ist ein Online-VR-Rollenspiel und ich bin echt gespannt, wie das Game so vom Gameplay her ist. Ich habe es echt auch noch nicht getestet. Ich habe eben mal kurz mit der Rift reingeguckt. Damit lief es aber überhaupt nicht, also der Alpha-Test ist jetzt wirklich auf die äh, HDC Vive und Vive Pro beschränkt. So, schauen wir mal jetzt rein. Ja, gehen wir mal kurz in die Optionen, aber da ist nicht so viel. Also wir können die Grafik ähm, einstellen, Medium, Low und High. Wir lassen erstmal auf Medium. Ja, wir haben Sound-Einstellungen, ist ganz gut. Wir können die Sprache nicht umstellen, okay. Ja, Control wird uns ein bisschen was angezeigt. Viel ist es nicht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal das Game. Die Ladezeiten sind relativ lang, deshalb werde ich das Video wahrscheinlich schneiden müssen. Aber es ist ganz normal beim Alpha-Test. Aber ich bin froh, dass ich mal reingucken darf. Also viel Spaß. Okay, hier sind wir schon im Hauptmenü. Oder da, wo wir alles laden können. Die Lobby sozusagen, die Online-Lobby. Scheint alles unter Wasser zu sein. Machen wir mal hier. Voice Chat Enable, Disable. Wir lassen ihn erstmal aus. Ich will jetzt nicht, dass irgendwie andere Leute da jetzt gleich äh, hier reinquatschen. Falls wir welche begegnen sollten. Open the portal, enter new world. Wow. Ah, okay. Tupac VRs Room. PVE. Kann man den auch deleten? <lacht> Weil ich habe eben mit der Rift reingeguckt. Ich wollte jetzt wirklich komplett mal neu anfangen. Walk through the gate. Sieht auch nett gemacht aus. Also rein. So, was haben wir denn hier? Ancestors Call Our homeland is under Street of Corals in Chaos Survive and explore, protect your village from destroyed Okay. Also es scheint jetzt unsere Mission zu sein Put the mission chip to start the game Machen wir das doch mal, oder? Und es lädt Withering winter Enchanting spring the virtual symbols that have been buried wow. <laughs> here where the last hope of humanity hides please take it it tells the forgotten history was wow, it cool aus okay ich soll nehmen at the beginning of the story we were so passionate about the ocean much. That we wanted to claim it for our own content in this way but it sea, is an alpha. understanding its world and moderately in Until we saw the fall of the giant whale and witnessed the high fireworks that fell down to the ground okay, neu. ich weiß nicht ob er gerade in irgendeinen Vo chatt waren Aber wir weiter By killing by grabbing in the end we put the earth into the cradle in the song of war The old world fell asleep we became the one. And flew up to the clouds. We would become integral consciousness and overlook everything that humans have left behind. You see, maybe that's the true immortality. However, our mistakes unknowingly angered the Earth. The coral seas bursted forth to the ground. Die mutter wildly, spewed out poisonous Gas und produzierte horrible Kreaturen, oh, die continually Da war dieses... dieser pinker Dampf. Wow. Okay Leute, hier sind wir. Sieht voll cool aus. Ich mag die Musik, also die gefällt mir echt. Es läuft auch schon ein bisschen stabiler als mit der Rift, muss ich sagen. So, jetzt haben wir hier noch ein paar. Field, Villager, Mission, System. Back to lobby, Voice Chat Enable. Ich weiß jetzt nicht, ob der aktuell aktiv ist, ich schalte ihn aber mal aus. Das so, funktioniert schon ganz gut. Hier sehen wir noch ein paar Einstellungen: Wasser, Temperatur, Gegner. Okay, gehen wir mal hier hin. Hey Kleiner! May I help you? Rekrutieren? Jawoll! No problem, let me join you. Missions. Machen wir doch mal. Village Crisis, Search for a Torch. Machen wir mal Search for the Torch. Target. Da wird mir was angezeigt. Ach, schade, dass hier kein turn gibt, aber okay. Muss ich mich halt so bewegen in dem Raum. Da haben wir doch eine Torch, okay. Noch eine? Okay. Ja, der Ladebildschirm erscheint relativ häufig. Aber wie gesagt, ist ein Alpha-Test. Da muss man sowas verschmerzen. Jetzt soll ja auch erstmal nur zeigen, wie das Spiel so ist. So, jetzt haben wir noch eine Mission. Okay, jetzt, jetzt fängt es an zu lenken. <lacht> so, Village Crisis, Target. The Willips Center seems to be surrounded by Coral Sea Daughter Remets. Find a torch as soon as possible and light them up. Don't linger too close to them for long, otherwise you will be serious poisoned. Okay, wir sollen uns mit der Fackel ausrüsten. Und sollen da in dem Dorf wahrscheinlich diese Korallen abfackeln. Das machen wir jetzt auch mal. Oh, wir sehen hier jetzt gerade, dass wir vergiftet werden. So, brenne, brenne! So, das auch, alles abfackeln hier. Wo ist denn unsere Helferin, die uns hier unterstützen wollte? Ja, tut mir leid für diese ständigen steam lade wenn ihr den sehen solltet. Okay, wir haben scheinbar alles befreit, oder? Ja, das sieht gut aus. Rapple the monster invasion Danger. Jetzt checken wir erstmal hier die Dinger. Wow. Ah, guck mal hier haben wir da Äxte. Äxte sind gut. Wasser und was weiß ich, ich nehme mal noch. Das lassen wir erstmal. Wir haben zwei Äxte. Switch Weapons. Genau. Und hier hätte ich gerne auch eine Axt. Okay, man kann immer nur mit einer Hand was nehmen. Eine Waffe oder so. Okay. Oh, der holt auf einmal da drauf. Okay, gehen wir, gehen wir mal zu den Monstern. Ach so, so ist es also. Stör. Ich weiß echt nicht, wo unsere Helferin jetzt abgeblieben ist. Oh, ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ach, wir haben keine Kondition mehr. Wird mir angezeigt? stamina anzeige ist hier die, falls ihr jetzt meine Hand seht. Wenn die zu nah gehe, kann, kann ich mich auf einmal nicht mehr bewegen. Das ist ein bisschen blöd. Ja. So mustert. Place the axe into the backpack. Collect-Tech-Trips. Okay, wir haben eine Aufgabe. Ach, vom Look her sieht das echt genial aus. Ach, was ist denn hier? Wir checken mal, was die da macht. Warum ist die eingefroren? Komm mit, Papa Wander. Follow. Wir müssen uns hier drum kümmern. Was auch immer das ist. Was ist das hier? Harvest Beginners. Collect. Okay. Oh, meine Hand ist gerade ein bisschen weggebackt. Komm, die nehmen wir jetzt auch mal mit. Ich muss gleich mal gucken, wie ich den Rucksack überhaupt finde. Kann ich mir den Rucksack jetzt hier nehmen oder oh, ich hau ich, überall gegen. <lacht> ja ohne snap -Turn ist das echt, also für mich blöd, ich laufe dann immer zu sehr im, im Raum rum. So, kümmern wir uns mal hier drum. Collect. Tech Simple Weapon. Okay. Backpack ist voll. Muss ich mal schauen. Wie komme ich an meinen Rucksack? Ist das mein Rucksack? Ah, cool. Ja, wir brauchen ja gar nicht so viel. Ich würde sagen, das war mal da ein paar Sachen unterbringen, weil das scheint ja unser Haus zu sein, oder? Habe ich den da auch noch? Komm, wir gehen mal ins Haus rein. Da sind auch noch Kisten. Kann man aber nichts machen. Schauen wir uns das mal an hier. Okay. Na. Häusen minus 1. Ich mal kurz was zu essen. Hier von diesen Dingen. das ist nicht so einfach. Ich weiß nämlich momentan nicht was ich, wie ich hier irgendwas machen kann. Nein, ich kann nichts nehmen, okay. Ich ziemlich oft nach. Okay, collect. Kann ich auch nicht collecten. Check mission. Dann machen wir mal weiter hier. mal, die haben wir ja schon gemacht. Das passiert gerade was raus. Hm, okay. Egal. Wir gehen mal da hinten hin. Da sind irgendwelche Tiere, gucken wir uns die mal an. Oh. Nachtwolf. Okay. Aber der Gas muss nicht an. Doch, so, jetzt. Unsere Helferin, die hilft uns auch nicht. Oh, ich bin tot. You died. Das ging schnell. Okay, da sollte man sich noch nicht mit anlegen. Items in your backpack have been dropped. Ja, ist also ja super. Blöd ist, dass der Wolf da jetzt noch rumläuft. ogen attack Ja, wir brauchen unsere Sachen wieder. Hier ist mal weg. Okay, das ist alles noch ein bisschen Alpha halt. Ach, da liegen wir. Es tut mir leid. Ich weiß gar nicht, wie die immer alles aufnimmt, ob okay, die automatisch. Also ich glaub, sobald man mit dem Trigger was in der Hand hat, packt ihr das auch in den, in den Rucksack rein. so dran jetzt. Okay. Check Mission. Collect Pack Trips. Dann gehen wir jetzt mal zu den Dingern da. Wir rüsten uns noch mal aus. Ich vermute, dass wir zu den Strahlen alle hingehen müssen und die Dinger dann ausschalten. Das ist aber wieder so ein scheiß Nachtvolt. Vielleicht kann man den umlaufen. Da ist auch noch eine Kiste oder so. Bleibt da. Ich will nur die Dinger haben. Jetzt kann ich das Kabel wegmachen. Ja, ist ein Online-Multiplayer-Game ist, auch wird es wahrscheinlich auch mit mehreren Leuten viel mehr Spaß machen als alleine jetzt. Jeden Fall cool, dass sowas entwickelt wird, wenn es dann auch mal alles bis zum Ende entwickelt würde. Ja, wir können auch ein bisschen höher klettern, ist gut. Ne, das Ende. Doch. So. Skill, was stand da? Not enough, okay wir haben da kein Skill für. Und wir haben gerade Lebenspunkte eingebüßt. Okay, da ist noch was. Hier. Aber wie kommen wir da hin? Ah, da müssen wir noch da. Okay, kommen wir gehen mal zurück. Das Nachladen ist ein bisschen nervig. Das wird auf jeden Fall in der Release-Version nicht mehr so sein. Oh, da ist auch wieder so ein so Korallenzeug. Aber wie kriege ich jetzt meinen... Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas... Ich muss da irgendwas nehmen können. sieht gut aus. Bendit! Das kann man Axt nicht mehr nehmen. Jetzt gibt es auch die Fresse. Lauf nicht weg. Du Bandit! Was ich noch mehr oder. Hier gibt es ja so zu entdecken. Tut mir leid, ich hätte auch mit dir reden können. Ich habe dich angegriffen. Sieht aus wie eine Puppe. Okay, man kann hier die Leute immer rekrutieren. Also ganz bin ich noch nicht durchgestiegen. Aber wir haben jetzt hier mal Villager. Der. Der Mittler ist bestimmt der hier, oder genau. Komm hier. Komm. Okay, mal gucken, ob er uns das folgt. Let me join you. Ne, der folgt uns nicht. Ich kann aber auch nichts anderes sagen, außer kommen hier. Okay. Ja, machen wir einfach mal weiter. Funktioniert noch nicht so ganz gut oder ich habe noch nicht raus, wie es funktioniert. Das ist wahrscheinlich eher Charaktersystem... System. Super VR. Ja. Ist auch sehr komplex, wahrscheinlich das Ganze, wenn es mal fertig ist. Der Sound hört sich ganz cool an. Musik sowieso. So, wie kommen wir jetzt da hoch? Also wenn es man nicht nachlädt, läuft eigentlich ganz flüssig und jetzt genau, jetzt lädt er, läd er nach ohne Ende. Aber wenn er mal geladen hat, ist ganz okay. Harvest ah, Depression. Ich habe keine Energie mehr und bin tot. <lacht> wow, das ging schnell. Aber ich konnte mich auch gerade gar nicht mehr bewegen, weil ich keine Kondition mehr hatte. Okay, wir gehen nochmal kurz zu unserem Haus da. Dann können wir ja mal in die Richtung gehen kurz. Ich will euch halt so viel zeigen wie möglich, aber es soll jetzt auch nicht so lange sein. Soll ja halt nur ein kleiner Eindruck werden von der von der Alpha. Komm, eben ging hier noch. Wie habe ich denn eben diese Kisten aufgekriegt? Oder kann man die nur einmal öffnen? nicht. Oben oh, Attack. ja super. Nee, das geht nicht. Okay. Ah, da wird mir noch immer angezeigt, was liegt da? Okay, ein Fehler zu sein, weil eben wahrscheinlich mein Rucksack voll war. haben wir irgendwas aufgesammelt. Checken wir mal unseren Rucksack. Maschinenkomponenten, okay. Aber jetzt wird es ein bisschen. Ja, also ein bisschen ruckig ist jetzt auf jeden Fall. So, Dem umlaufen mal ein bisschen. Da. Ich will nur hier oben hin, ach da sind ein Minko hat Angst, der Minko braucht aber keine Angst zu haben, das ist aber ziemlich hoch hier das Menü. Zu. Rekrutieren die stehen ja überall rum. Die Leute, die man rekrutieren kann, habe ich gar keine Waffe. Ist natürlich auch blöd. Jetzt gucken wir uns noch mal an. Oh, der bewegt sich auch Ein richtiger Tag-Nacht-Zyklus. kann ich eigentlich noch meins ins Menü konnte ich rein oder ah, okay ich kann aber auch nicht die Grafikeinstellungen, sonst hätte ich die jetzt mal kurz auf hoch gedreht aber das wird wahrscheinlich mein Rechner eh nicht packen hoch geht ja jetzt schon leicht und mit der Rift war es unspielbar aber ist wahrscheinlich halt nicht wirklich angepasst auf die Rift sondern erstmal mit der auf die HTC Vive das stand auch in der Alpha-Test-E-Mail drin. Okay, jetzt müssen wir hier mal gucken, ob wir hier runterkommen. Nein! Okay, jetzt müssten wir natürlich auch da irgendwas haben. Haben wir aber nicht. Dann könnten wir die nämlich abfackeln. Ist es eine, Schne eine Schnellreise? Jetzt muss ich mal gucken. Collect Tag, Charakter, Map. Build a Kiosk to activate Map. Oh, Hört sich plausibel an. Oh, jetzt sind, jetzt sind wir hier im Baumenü. A Villager is coming to build. Ah, okay. Also, man kann ja richtige. Richtige Gegenstände bauen lassen von den Leuten, die man hier rekrutiert. So, wir gehen jetzt noch mal kurz zum Dorf. Ich finde es halt blöd, dass ich am Dorf die Kisten nicht mehr öffnen kann. Am meisten macht es natürlich Sinn, wenn man da direkt baut und nicht, wo wir jetzt angefangen haben. Okay, Eichhörnchen hat Angst. Da kommen die Leute, die bauen jetzt gleich. Oder werden auch gefressen. Vom bösen Nachtwolf. So, hier haben wir doch noch eine Kiste. Das sieht doch gut aus. Mhm. Probieren wir mal zu schießen. Haben wir unendlich Schuss oder? Kommen wir jagen mal hier so ein. Okay, mit dem Ladebildschirm ist natürlich auch schwer, irgendwas zu treffen. Ich kann gar nicht richtig zielen. Da habe ich noch getroffen, oder? Komm. Oh, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer. Ich hätte den gerne in der anderen Hand. Voll. Da hast du es. Okay, der lässt natürlich Fleisch fallen. Was wir dann aufsammeln können. Okay Leute, ich würde sagen, wir beenden hier die Folge. Ich möchte jetzt auch gar kein Fazit oder so abgeben. Es soll wirklich nur mal für euch sein, dass ihr hier mal reinschauen könnt. Da kann sich ja jeder jetzt selber sein Urteil darüber bilden. Auf welchem Punkt die Alpha-Version ist, seht ihr ja selber. Potenzial hat das Ganze auf jeden Fall, aber es gab schon so viele Spiele, die Potenzial hatten in VR und wo wir gedacht haben, okay, das wird ein richtig geiles Game und im Endeffekt wurde es dann ein Also lasst uns einfach mal ein paar Updates abwarten. Das ist eine ganz frühe Alpha-Version, von daher müssen wir echt Ruhe bewahren und dann später nochmal reinschauen. Aber vom Look her, mir gefällt es echt gut und wenn es dann wirklich mal flüssig läuft, wird es mit Sicherheit auch Spaß machen, besonders in dieser Multiplayer-Aspekt. Ne, man kann hier bauen, rekrutieren von Leuten, man kann sich so ein kleines Dorf bauen und dann wirklich hier ja, den Gefahren trotzen, sage ich mal. Ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen, wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, danke fürs Zuschalten, bis dann. Ciao.